Dann fangen wir gleich an und du kannst uns was über die docker drickkiste erzählen. Ja. Ja, hallo erstmal, ich bin Arno Schubert, ich bin Maintainer im Jager Development Team. Wir machen auch immer mehr und mehr in Richtung äh, ein paar Microservices, die wir als Open Source Produkte zur Verfügung stellen. Haben einige Docker Container schon äh, oder Docker Images, äh, die wir zur Verfügung stellen äh, für OGC Services. Und äh, in diesem Zusammenhang sind mir mal immer wieder so ein paar Sachen aufgefallen, was man an Docker noch schöner machen könnte. Oder nicht an Docker, sondern wie man mit Docker arbeitet, das noch was schöner machen könnte könnte. Und es gab letztes Jahr vom Johannes Kröger so ein Trickkistenformat, was ich ganz schön fand. Das habe ich jetzt einfach mal geklaut, kopiert oder wie auch immer. Und äh, werde jetzt auch mal einen Trickkistenvortrag probieren. Äh, und da wir so wenig Zeit haben, legen wir direkt mal los. Erstmal mit so ein paar, wie ich finde, praktische Commands, die man quasi jeden Tag, in der seine Arbeit mit äh, Docker benutzen kann. Erstmal bei Docker Run, äh, es gibt so einen Fleck, das ist das minus minus "-rm". Das bewirkt, dass der Container, den ich gerade ausführe, sobald er fertig ist und gestoppt wird, auch sofort gelöscht wird. Dadurch habe ich äh, nicht so viel tote Container bei mir auf dem Rechner. Äh, Finde ich auf jeden Fall immer wieder eine praktische Sache, erst recht, wenn man gerade nochmal kurz was ausprobieren will. Dann ist mir aufgefallen, dass äh, ziemlich wenig Leute das Docker-Ignore-File wirklich nutzen. Das Docker-Ignore-File funktioniert eigentlich äh, wie auch ein Git-Ignore-File, falls man es zum Beispiel von da kennt. Äh, das heißt also, was in dieser Datei steht, wird gar nicht erst in die Bildumgebung von Docker ge gebracht. Hier wirklich auch noch nicht mehr in die Bildumgebung, also das hat noch nichts damit zu tun, ob das bei uns zum Schluss ins Image kommt oder nicht, aber bevor Docker ein Image baut, kopiert er erst den kompletten Inhalt von dem Verzeichnis, in dem das Docker-File liegt, in seine Bildumgebung. Wenn ich da sehr große Dateien habe, die ich aber überhaupt nicht für den Bild benötige, blähe ich dadurch meinen Prozess ganz schön auf und das dauert deutlich länger, bis das, das Image gebaut ist. Äh, außerdem kann ich davor schützen, dass gewisse Sachen bei mir im Container überschrieben werden mit Dateien, die ich bei mir auf der Festplatte vielleicht liegen habe äh, oder ich zum Beispiel ungewollte Daten in meinen Container mit reinbringe. Als kleines Beispiel mal ein Node.js-Projekt. Die Node-Modules zum Beispiel sind äh, halt eben typisch für das System, in dem ich das ausführe. Das möchte ich von meinem Host-System gar nicht erst da reinbringen. Vielleicht habe ich Coverage-Informationen, die haben in meinem Container auch nichts zu suchen. Ich habe vielleicht ein paar Heap-Dumps gemacht, äh, weil irgendwas noch nicht richtig gelaufen ist. Heap-Dumps sind meistens relativ groß. Wenn ich die mir alle mit in mein Image kopiere, dauert das relativ lang oder ich habe irgendein äh, Zertifikat oder ähnliches für meine Brot-Umgebung. Äh, das sollte man vielleicht so im Allgemeinen nicht machen, aber hiermit kann man einigermaßen dafür sorgen, dass das nicht äh, so schnell passiert. So, Dann auch noch eine ganz praktische Sache in Docker. Wir haben da Labels. Labels können für alles Mögliche genutzt werden, für Images, Container, Volumes, Networks und so weiter. Äh, die kann ich auch relativ einfach erstellen. Hier zum Beispiel, wenn ich äh, in einem Docker-File das Label-Keyword nehme, kann ich einfach Labels erstellen. Ich kann äh, im Docker-Bild-Befehl weitere Labels mit hinzufügen. Wenn ich einen Docker-Container oder ein Docker-Image zum Container ausführe, kann ich auch hier Labels mit angeben oder auch in einem Docker-Compose-File. So, was bringen uns allerdings diese Labels? Ich kann zum Beispiel danach filtern und kann jetzt zum Beispiel Docker-PS mit dem Filter ausgeben. Das würde jetzt allerdings nur gucken, existiert dieser Key? Wenn ich auch noch gucken will, ob das Label irgendeinen bestimmten Wert hat, dann kann ich das auch so filtern. Ähm, dadurch habe ich relativ schnell eine gute Übersicht über meine äh, Container, die gerade laufen. Und ich kann mir das auch zum Beispiel mit Format äh, schön ausgeben lassen. Äh, wofür das aber wirklich richtig viel bringt, ist, wenn man zum Beispiel Traffic nutzt. Ich weiß nicht, ob Traffic bekannt ist. Äh, das ist äh, ähnlich quasi wie Engine X ein Reverse Proxy, aber der kann sich diesen Labels bedienen. Und dann kann ich super einfach einen Container hochfahren und dem direkt sagen, hier läuft ein Service auf Port 8080 und danach ist das direkt in meinem Reverse Proxy schon erreichbar. Ist also total einfach. Dann gibt es noch coole neue Features aus dem Docker Build Kit. Das ist allerdings momentan noch als Experimental gefleckt. Kann ich aber schon heute zum Teil empfehlen, mal gelegentlich zu nutzen. Dafür muss man zunächst hier diese, diesen Kommentar quasi mit hinzufügen, am Anfang seines Docker-Files, damit das docker weiß, dass es diese Experimental-Features nutzen soll. Und hier kann ich aber jetzt zum Beispiel an den Run-Befehl ein, ein Mount hinzufügen als Cache-Mount zum Beispiel. Und man hat das vielleicht schon mal gesehen, dass man die äh, APT-Files äh, für das Installieren von Software meistens nach äh, Ende eines äh, Docker-Files noch mal alle löscht. Hier kann ich aber diese Dateien zum Beispiel explizit in einen Cache legen und kann mehrere Run-Statements machen. Ich muss nicht noch mal das dazwischen löschen und ich muss auch nicht äh, noch mal ein paar mal das APT-Get-Update oder ähnliches ausführen. Dann kann ich nur noch empfehlen, Multistage-Builds mehr zu nutzen, zumindest solange man die Möglichkeit dazu hat. Hier kann ich quasi ein Image mit einem bestimmten, also einen Schritt mit einem bestimmten Namen machen, hier zum Beispiel Bilder. Dann führe ich meine gewissen Schritte aus, die ich machen will, und kopiere mir danach nur die Sachen, die ich brauche, in mein End-Image rüber. Da muss ich auch nicht immer noch wieder alles nochmal aufräumen und gucken, dass ich das Image möglichst klein halte, sondern ich kopiere mir in dem letzten Schritt einfach alle Inhalte, die ich brauche, zusammen in äh, mein End-Image. Äh, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute? Eigentlich schon aus. Gut, dann, äh ja, kann ich jetzt nicht so. Weil ich habe so viel versucht, wie möglich reinzukriegen so. <lacht>